Ah, guten Morgen! Boah, hey, mir geht es heute halt überhaupt nicht gut, ich weiß nicht, über leichte Verkühlung. weg gehabt gestern am Abend, heute in der Früh bin ich aufgekommen die Nase komplett zu. So, jetzt gehe ich uh, ins Laundry, mein Wäsche ich hoffe, dass es fertig ist, weil ich will dann schauen, dass ich da mal Tag Also die Stadt da, die kann nicht wirklich was. Und, ja. Und dann geht es weiter Richtung Norden. Ich weiß auch nicht. ich möchte einfach mal schauen, dass ich da Richtung Nordwesten rüberkomme und Richtung Porto Vallata weil ich möchte unbedingt die Bar hier, die California nach La Paz, da gibt es eine Fähre, Da über Nacht Fähre. kostet zwar nicht so wenig, ich glaube, kostet 100 Euro, ich muss mich da erst erkundigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, jedenfalls... Schauen, ich möchte schauen, dass ich da wegkomme, weil es ist um die Mittagszeit dann so warm. Vielleicht kann ich da ein bisschen eine Pause machen, weil ich fühle mich immer nicht wirklich, wirklich gut. Da ich da immer leichtes Holz weh. Äh. Aber ich nehme euch wieder mit auf oh, da gibt es Frühstück auf den Tagestrip. Es werden jetzt halt also mehrere Vortage sein. Ich schauen, dass ich da euch zumindest ein bisschen was äh, ich mal, Interessantes bieten kann. Äh, ja, die Hopperler sind wirklich extrem ab und so. zu, wenn es das so falsch da falsch erwischt, da versetzt sich gleich einmal. Also ich weiß auch nicht. Ich meine, die Stadt da ist jetzt sicher nicht schlecht, aber das ist halt absolut kein Touristenstadt. Ein geiles Auto da mit einem umdrahten Hofeisen, das hätten sie eigentlich verkehrt, auch wir tun müssen, dass das Glück nicht rausfällt. Da fahren sie halt die, die Kirchen und so. Ich es ist schon, schon ein liebes Stadt, da gibt es nichts. Aber es bietet halt nichts und das gestern ein bisschen angeschaut. Wo ich essen, so einem einheimischen Lokal, dann neues ein Gewitter kommen dann habe ich eine halbe mit einem Bruder von der Besitzerin gesprochen, der hat in Amerika gelebt 20 Jahre. Irgendwo auf Farmen gearbeitet, der hat zwar nicht wirklich gut Englisch können, aber zumindest haben wir uns verstanden so einigermaßen. Ich habe abgewartet, bis das Gewitter vorbeizieht. Weil ich bin nämlich nur für Manfred mit Badeschlaufen, kurzer Hosen und kurzen Teufel gefahren, weil es so geworden war. Ja. Aber es ist nichts passiert. Heute habe ich Schutzkleidung an, zumindest eine Schutzjacken. Okay, da fahren wir gleich da hinten nach. Ja, und dann fahren wir im hinten drauf. Nein. Aber geile Autos fahren sie da echt, muss ich sagen, alle so alte Amis. Bei uns kriegt man wahrscheinlich nie hier Zulassung dafür, aber da ist es halt nicht so genau, wie es ausschaut. Obwohl eine Versicherung Pflicht ist, also das ist Pflicht. So, und da auf der Ecke ist jetzt das Landre und da gehen wir holen. Ich hoffe, dass sie fertig ist. Ich mag jetzt nicht warten. Und da muss ich mein Pferd reinpacken. Ja, ah, das ist dreckig. Ah, wurscht. Hoffen ist es so, ja, Ganz fertig ist es in der Nähe. Ich habe es gerade aus dem Trockner geholt und legt mir die Wäsche zusammen. Ich habe jetzt mal Zeugs hergelegt und bock wieder neu. Ja, ich glaube das passt. So, Wäscherei ist gemacht. Ich jetzt die Route eingeben. Es geht zuerst erst einmal nach Irapuato. Und dann geht es weiter zu irgendeiner unversprechenden Stadt wieder einmal. Ja, schön gemütlich, weil... Ich möchte in Irapuato da bin ich in eine Stunde, 15 Minuten. Möchte mal gemütlich frühstücken, mir ein bisschen die Stadt anschauen. Vielleicht gehe ich in Apotheken und hole mir irgendwas gegen den Hals weh. Ja, normalerweise krank bin ich nicht, weil wenn ich krank bin, habe ich gleich immer Fieber. Aber ich fühle mich halt nicht 100% fit. Das ist natürlich nicht so lustig. Ja, es ist 9 Uhr irgendwas, 9.20 Uhr, schätze ich, mal tief und das heißt die werden so gegen Öf, spätestens in ihrer Bord durch sein und dann ein kleines Frühstück zu mir nehmen. Das ist wirklich ein bisschen ein Problem da in Mexiko. Das Essen ist so gut und das ist so kalorienreich. Ist zwar nicht viel, aber irgendwie kommt man vor, wie immer auf gut österreichisch gesagt, Plada. Für deutsche Zuschauer heißt das dicker. Ja, ist halt so. Und jetzt staubt es wieder, jetzt muss ich das hier zu machen. Also, das ist so das Staubige und so ist teilweise schon ein bisschen unangenehm. Aber sei es wie es sei, so weiter geht es nach Irapuato und dann in eine andere Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Ich glaube, Guiana nahe something, irgendwas. Ja, okay, viel Spaß beim Zuschauen. So kurz zwischenstopp beim am OXO Da kriegt man immer Getränke und so Und der Typ da ist zugefahren der Ein bisschen keppelt mit mir Ich meine, der kann ein bisschen Englisch, aber er kann nicht wirklich Und wollte mir dann ein bisschen Gras verkaufen Ja, Aber auf alle Fälle geht es jetzt weiter Ich habe natürlich dankend abgelehnt ich Weiß ich nicht Ciao Amiga Man weiß ja nie, was da so um, und hinterhalb steht dann der Polizist, der dazugehört. Oh. Na, muss ich da jetzt... Da. Scheiße, da kann ich nicht zurück Entschuldigung, Kraftausdruck. Heute hat es mich schon gerissen. Ich war jetzt gerade frühstücken und wollte mich wollt zahlen mit Kreditkarten. Machen wir gerade auch Schlafkreditkarten da hat's mal ein bisschen, ist mir mal warm aufgestiegen. Dann ist mir eingefallen, dass ich gestern immer da mit den Kreditkarten gezahlt habe. Und die die Kreditkarten immer ein äh, nieren Kann ich euch einmal dann sagen, Ich habe so ein ganz ein flaches Taschen, das immer quasi in die Unterhausen rein. Ja, jetzt bin ich in Lyon angekommen, wahnsinnig wie groß die Stadt ist. Ich hätte sehr als Kleinstadt eigentlich eingestuft gehabt. Es äh, gibt sogar ein paar Hochhäuser da. Und ja, Jetzt werden wir einen Kaffee trinken gehen und dann nochmal ein Zimmer suchen. Schaut euch das an, da. das ist wirklich riesig, alles extrem amerikanisiert. Also, das schaut aus wie in. Also, das in Los Angeles, schaut es gleich aus. Da Carlos Junior, also Da gibt es die ganzen amerikanischen Fastfood-Ketten, Starbucks. Falsche ja. Spur ich gehabt. Ja. Also ich bin schon auf die Innenstadt gespannt, ich werde dann nicht mit der GoPro filmen, sondern mit dem Handy. Und ein paar Szenen anhängen an dem Video da. Ich bin da gerade im Zentrum von Leon und habe da ein Hotel eingecheckt. Das sind ja 22 Euro oder so das Hotel gekostet. Und ja, es ist ziemlich warm. Äh, Leon hat eineinhalb Millionen Einwohner, das ist eine Riesenstadt. Und das habe ich komplett unterschätzt. Aber wir reinfallen, habe ich schon gemerkt, dass es riesig ist. Und da ist die ganze Autoindustrie angesiedelt, also General Motors waren anscheinend die, waren die Ersten. Und VW ist da und auch andere Hersteller. Und deswegen ist die Stadt auch relativ groß gewachsen. Ja, schaut ja recht nett aus da. Okay, das sind so die Fußgängerzone anscheinend. Und die muss dann jetzt irgendwann einmal da links weg. Ja. Ich gleich auf der Spur, jetzt ist sie grün. Die übernächste. Boah, ist schon wieder was los da. Ah, huh? oh, das ist leb da. So scheint es sein da. Der Hotel heißt Leon, irgendwie mit Leon. Schneide ich schon mal noch. Oh, Capri Leon, Hotel Capri. Ja, das ist da vorne. Parkt er oder fährt er? Oh, der parkt wieder. So. Der ist ziemlich unfreundlich. Also, alle Mexikaner sind nicht el de pero por aquí. Un mensaje: y que vea por todo